Ich habe 19 Punkte über, Max erschwindet 24. Okay, ja. reich kann er damit meine ausgleichen? Denn äh, ich habe Kriegskunst du, äh, nicht. Auf was leite ich ab? Äh, Klugheit plus 7 und die Hälfte okay. von Rafim. KL plus 7, äh, äh, da, da fehlen mir zwei Punkte. Das heißt, Rafim sollte ausgleichen können, richtig? Ja, schon. Also, wenn wir sie verdreifachen, weil ja, es ja nicht genau, dreifach. Du, genau, Aber könnt ihr nicht, eure, halt, könnt könnt ihr nicht als Magier inzwischen Zauber halten? Gibt es nicht so eine Fertigkeit? Ja, aber die ist super teuer und eigentlich wertlos. Ah, okay. <lacht> Sorry. Okay, du ja, du ja dann, dann. Du kannst ja dann loszaubern, wenn da drin kann also Aber zwar. richtig, denn eben nicht, denn ich brauche fünf Aktionen, denn dann lasse ich mir lieber Zeit und modifiziere die Sprache weg, dann passieren keine Unfälle. Dann teile ich ihn lieber so, dass er gleichzeitig mit deinem Silenzium reingeht. Ja, dann machen wir so. Da los. Nein. Okay. Ähm, wir müssen zweimal verlängern. Das sind plus 10. Wir müssen die Sprache wegmodifizieren, das sind plus 7. Wir lassen uns Zeit, das ist eine minus 4 für dann plus 13 und das halbiert wird sich auf eine plus 7, ist die Tür hier offen? Nee, die ist nicht offen. Also ihr habt eine Schlüssel, ihr wisst nicht welcher von denen passt. Ein von denen, also drei Schlüssel habt ihr. Ein könnt ihr ausschließen. Ihr habt eine Chance von 1 zu 1, dass jetzt beim ersten Mal der andere passt. Aber die Tür ist nicht offen. 1 zu 1 ist 100%. Prozent. Ne, ja eine Chance von ja, also 50. 50 50. Prozent, 50. Ja. Um, ich würde mich gerne orientieren, wenn ich jetzt Zeit habe, während die Zaubern. Welche Tür eigentlich? Ja. Das ähm, ist eine, das eine, das eine Tür. Also, das ist ja ein Gefängnis. Okay, wo woher wissen wir, Tür dass sein? die Dudes dahinter sind? Ja, Gittertür. Ist Gittertür? Das, Gittertür ist. Das, oh. also, das, das ist eine Gittertür. Ah. Sie können die sehen. Das ist stark. du kannst die einrennen. Wieso... Äh, ich glaube nicht, dass die einrennen kann, weil sonst hätten die Schwarze. Achso, die Variante war im Rücken nochmal am 5er Schwert, habe ich vergessen. So, wir sind bei gerade einmal 7 Punkten über. Gut, dann kommt gleichzeitig der Silenzium. Ja, das ist gelungen. Auf... Äh, warte mal, der Silenzium kommt auf... In, ja, ich In die Mitte des Raumes. In die Mitte des Raumes, genau. Der hat 5 okay. Stunden Radius, also müsste reichen. Da habe ich, hab ich jetzt gerade den Sinn nicht verstanden, warum ihr den silenziumiert? Weil die sich anfangen werden, sich zu beschweren, sobald sie anfangen zu husten und wenn nicht wollen, dass es irgendwie die Treppe hoch halt. Wir rennen ah, dahinter, was? also dahinter rennt Raffin jetzt rein, tritt die Tür ein oder wir müssen uns was überlegen und er sticht die Überlebenden ab, vor allem die junge Okay, dann. Und, dein... und die yogge wird vermutlich zu blöd sein, irgendwie in den Rückzug anzutreten. So, dann, so dann fliegt es dem, du hustest, dem jetzt in dein, du hustest jetzt in deiner Hand. Und schmeißt dann äh, den Klumpenschleim in Richtung der Gefängniszelle. Genau. Und wie ein Pfeil fliegt er dann rein und fängt dann sich auszubreiten. Wie schnell geht das? Das ist instantan. Es ist eben nicht wie in Sphero. Er hat keine Flugzeit. Also hier steht nichts von der Flugzeit. So, wir müssen annehmen, dass es instantan ist. Ja, die WDE, AB. Um, so, die kriegen jetzt alle sieben SPA. Ich mein, technisch gesehen müsste ihr jetzt pro Meter ausrechnen, aber der S123 so Punkt ist nicht so wichtig. Mhm, krass. Um, und jeder, der eine SBR erhalten hat, muss jetzt eine unmodifizierte K.O. ablegen. <lacht> oh, fuck! No, no, sorry, sorry. Da fliegt ein Kegel rein. Das ist nicht schlecht. Da fliegt ein Kegel rein. Ja, unmodifizierte Probe 2. Und, ähm. Um, ja. Genau, umodifiziert Probe K.O. Und wer es nicht schafft, der fällt an der 6 um. Ja, wir haben es geschafft. Bei halt SP. Ja. Und die also dürfen sie jetzt, so, solange die Wirkungsdauer läuft, jede äh, Runde wiederholen. Gut. Und, Rafib stirbt los? Aber es Kegel ist dann läuft mal mitten durch die Stange. Äh, ich ja. weiß, deswegen lasse ich <lacht> Zau <lacht> deswegen muss deswegen lass den Zauber <lacht> jetzt auch fallen. <lacht> ich habe übersehen, dass hm. ich den Sphero nur auf mich selbst zentriert machen kann, sorry. Ja, dann kannst du ihn wieder fallen lassen, dann haben sie jetzt einmal, was sind das, 7 SPA bekommen, sie genau. husten, sie husten <lacht> einmal an stehen und dann fängt Raphim an auszulaufen, weil das war der Plan. Versuch was wert. außerdem ist es Raphim, der macht die Falle. Ich nehme an, ich habe wenigstens die Schüsse mir schon von dir mal besorgt. <lacht> ja, also. wenn du jetzt dran denkst, ja. Ja, natürlich. Dann nehme ich den Schlüssel in die eine Hand, in die andere das Hand meine, meine Waffe. Wir nee, genau haben immer diese, diese grandiose Idee, dass alles, was ich tue, aus irgendeinem Grund in Explosionen und hast du nicht gesehen, Ende? Ich darf mich auch mal vertun. Du bist immer noch derjenige, der so arrogant ist und Abel mir runterputzt. Ja, oh, und was hat mir getan? Nix. Ja, dann machst du Okay, äh, ich bin ganz äh, ehrlich. Äh, wenn ich äh, sehe, ich dass die alle stehen bleiben, ja, oder? Ja, die bleiben. Ich habe hier gerade für 10 ASP 20 Schadenspunkte rausgehauen. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. So, das ist ein guter Deal gewesen. Du fängst an loszulaufen. Du siehst ja, das Ja, dann würde ich auf, während ich dahin laufe, mein Artefakt aus. Also, was heißt Artefakt? Meine, äh, Mein schwarzes Fell auslösen. Kurse, cool, steh mit mir und lass sie bluten. Und dann stehe ich an der Tür und hoffe, dass mein erster Schlüssel passt, weil sonst bin ich jetzt dick am Arsch. <lacht> Warum rennst du die Tür nicht einfach rein? Ja, also weil wir noch noch zum Ritual wollen. Weil ich mir logisch nachdenke, dass die Tür Schwarzoger aushält, wenn ich die also selber einrennen könnte. Warum sollte die, die Tür dafür gebaut sein, Schwarzoger auszuhalten? Weil sie sonst nicht mehr in den Angeln hängen würde. Ja, das also du, ja, nicht in also du, du läufst da hin, Aktion Position, das ist äh, also eine Kampfrunde, dann bist du da, äh, Zulamin will auch mitlaufen. Äh, ja, ich lasse ihn da nicht alleine gehen, aber wenn wir da an der Tür sind, äh, sage ich zu ihm, die husten nur. Lass sie in den Gang äh, kommen, dass wir sie hier ausschalten können, bevor wir uns um die Oga kümmern. Die haben uns vor allem bestimmt noch gar nicht gesehen, die wissen nicht mal, wo das herkommt. Ja, also, ich bin gerade dahin gerannt, ich bin 2,50 Meter 50 groß und mein Bär ja, ja, wird nicht lange dauern, bis der ja, jetzt ja, auch dahinter herstürmt. Also, Dann die werden Schuss schon mitkriegen, die sind ja nicht geistig woanders. Komm, an Befragungsschlag und die sind down, die Jungs. Die äh, orientieren sich einmal vollständig und ziehen ihre Ballestrine Nächste Kampfrunde, Rafim, würfel mal einen. Äh, 20, 20. Hoch nach oder oben ist richtig und nach unten ist falsch. Okay. Ich hey. hab die Tür auf. Es dauert trotzdem eine Kampfrunde, sie haben ihre Balestriners gezogen. Äh, Reichweite sind 3 Meter und du bekommst oh jetzt 4 Schüsse. Das hab ich befürchtet. Und was wollt ihr Ich ziel auf den Kopf. 3 oh, Meter sind... Äh, aber Plus denkt daran, die kriegen alle Schaden. eine 20er Schwernis. Ich weiß nicht, ob die die gleichen Fähigkeiten haben, wie der Mantis das zu halbieren. Ja, 20, eine 20er Schwernis? Ah ne, das war Auge. Nee, das war Auge, Auge, ja, ja. ja, ja sorry. So, Du hast den ja auch Kopf nur das schwarze Fell, ne? das ist ja auch nur eine Rüstung. Das ist ja kein das ist nur eine Rüstung. Mube. Auf den Kopf ist nur eine Plus 4. So, ich würde einfach mal einen W20. Ne, komm, ich werfe 4 W20. Komm. Da, 1, 2, 3, Treffer. Ja. Äh, die macht wie viel Schaden? 1 äh, W6 äh, plus 4. Oder? Plus ja, natürlich die Bolzen vier? noch mal. Genau, die, die Bolzen. Äh, dann 1 W6 plus 6. Genau. Plus 1, also für 1, 6, plus 7 jeweils. So ist es. Ähm und also die machen jetzt. Plus zwei Wunschwelle. Plus, also die, die Wunschwelle wird um zwei gesenkt. Und durch die Entfernung, drei Meter? Das ist schon mal angerechnet. wir sechs plus, plus sieben. Plus eins. So plus sieben. Erste sind neun Schaden. Danach äh, zweimal elf. Ja, dann seht ihr, wie drei Bolzen an Refims Gesicht zerplatzen. Sollte, wie viel Rüstung hast du? Am 14. Kopf? 14 Rüstung. Okay, ja. warte, wird das nicht verdoppelt? Ich habe halt 8er Rüstung aus dem Sch schwarzen Fell. Also das Fell Okay, ist wait, getriggert. aber wird das nicht verdoppeln, was ein Kopftreffer ist, oder ist das 50-50. Oder, oder zählt das nur bei zufälligen? Ach so, ja, ich doch, warte mal, genau. Glaube, ja, ja, zählt richtig? Ich glaube, nee, das das, nicht. Wir das haben, haben wir nie so Regeln genau nie geklärt, weil das bis jetzt noch nie einer gemacht hat. Äh, genau genau ja, doch, aber, aber für die gelten die gleichen Regeln. Also die müssen auch hoch oder tief werden für verdoppelten Schaden. Okay, so, dann aber für jene einzelnen. Die äh, Regel kam ma, äh, mal zum Anwendung, aber weil, das ist Jahre her. War weil hoch gut oder 20 war tief gut? ist Bonusschaden und 19 nicht, oder? Genau, war, war hoch gut oder war tief gut? Äh, hoch, hoch war gut, also die 12 wird verdoppelt. Das ist der erste Schuss. Es ist 2. Äh, 9, 9 mal 2 sind 18. Mit 18 sind 8, sind 4 Schaden. 4 Schaden. Mach ich sogar mal Schaden an Olaf, ich muss doch auch auf was Ja. Schauen. Die anderen drei, die jetzt nicht getroffen haben oder die Bolzen, die zerplatzt sind, lassen ihre Waffen fallen äh, und würden dann gleich nochmal ihre Säbel versuchen zu ziehen. Dann gehen wir in die Ni Initiative Runde 12, Serpentilio. Ähm, ihr wird um die Ecke linsen und die Sache betrachten, Aka okay, sich orientieren. Guten das ja. ist für mich zwei Aktionen und eine Intuitionsprobe, denn und ich und habe Aufmerksamkeit nicht. Das hast heißt, du öh, geschafft. Deine Initiative. Erhöhen. Ja, Mira so, drei, Mira ist diese Aktion schon, hat sich schon bewegt. Okay, dann Serpentilius fertig, Abel mir 17. Ich von der Herrenstürm. Äh, Gut, von der Aktion. Warum oh, müsst ihr euch denn alle unbedingt so beeilen? Ah, oh, denn lauft eben. Äh, 19, Oberstleutnant Diamantus. Oh. Diamantus möchte eine äh, wohlweislich angepackte Granatapfelkugel. Sich zu eigens machen und in dieser Kampfrunde äh, wird er damit beschäftigt sein, zu raffin zu laufen, an der nächsten Kampfrunde diese einsetzen zu können. Da, die musst du aber erstmal vom Gürtel ziehen. Ah, ja, ich habe, ich, während ich es ja. ausgesprochen habe, überlegt, wo genau habe ich die denn? Macht keinen Sinn, dass ich die am Gürtel habe, ja, ne? Weil das sind ist. Das sind Ton und wenn ich die im Rucksack habe, dann. Ah, nee, fuck it. Dann okay. scheiße dann einfach nur bewegen. Du, du hast die Bewegung angesagt, was du auch immer du machst. Die Piraten haben Aktionen gehandelt. Die haben geschossen und fallen gelassen. Äh, Rafim ist gehandelt. Die Schwarzoger sind dran. Die Schwarzoger. Es ist immer noch ein Silenzium da drin, ne? Ja. Yep. Okay. Hätte eine Spielrunde. Also ähm, Fernkampfwaffen haben die hier nicht. Die sind auch nur mit einem Streitkolben bewaffnet. Aber die würden sich tatsächlich. Äh, einer stellt sich dahin. Der andere stellt sich hier. In zweite reihe und er packt jetzt die piraten und benutzt sie als fernkampfwaffe <lacht> ach so weißt du was ja genau das sind das sind Schwarzoger. ja er schiebt den beiseite das kann er in einer freien aktion machen und stellt sich dann direkt dahin dann ist der Schwarzoger durch äh, Warte mal, die waren auf 19 dann können sie sich beide noch orientieren dann gehen sie von der 19 auf die 25 Mendarion wahrscheinlich nichts ne? Er klickt auf Serpentino herab von seiner, von seiner Größe. Was denkt ihr, passiert da vorne gerade? Dann ist äh, Zulamin ist auch gerannt. Nächste Kampfrunde, Mira. Äh, ich nehme an, Mira rennt bis hier und steht dann Leuten im Rücken und weiß nicht, was sie machen soll. Okay, Serpentino 16. Ähm, der macht nichts. Äh, vor allem der Gang ist voller Dumit, wenn, wenn, wenn ich wollte. Ich denke, sie äh, ermorden sich wieder gegenseitig. 17, Ach, muss das ja. denn wirklich sein? Ja, du es euch vorstellen. Ich würde war das erst noch hören. Die nächsten 10 Minuten im Zwiegespräch. Nein, ja, danke. Rafim steht mir im Weg, kommt nicht vorbei. Ich würde die Aktion abwarten, ja, bis Rafim ja. sich bewegt. Gut, dann verfällt deine Aktion 19. Ja, macht das? Ah, ich habe gerade gehandelt. Nee, oder nicht? das, das ist die Kampfrunde. neue Runde. Achso, neue Kampfrunde? Ja, dann orientiere ich mich erstmal. Dann komme ich von der da 19. Oh, Orientiert das noch an Aktion? Was ist deine zweite? Uh, die kommt dann auf der 24. Die kommt dann danach, genau. Die Piraten sind dran. Ähm, warten darauf, dass ähm, Rafim aufgeschlossen hat. Kommt da gerade nicht an wegen dem Schwarzoger. Haben jetzt aber ihre Entermesser gezogen. Äh, gehen in Parade, also reaktion verfallen. Sie können dann noch variieren. Äh, Rafim 21. Wie weit stehe ich dann von dem Schwarz-Ucker weg? Du hast gerade den Schlüssel in Hand und müsstest jetzt einmal aufschließen. Ansonsten, äh, ja, da ist halt ein Gitter zwischen. Achso, ich dachte, so das war meiner. Das dachte ich auch, dass also letzte, letzte Runde irgendwie passiert ist. Nee, du bist einmal gerannt und jetzt musst, Doch, du, einer, jetzt musst du einmal aufschließen. So. Aber wir wissen schon, dass der Schlüssel stimmt. Das hatten wir gewürfelt, Genau, der oder? Schlüssel stimmt, ah, okay. richtig. Ja, dann schließe ich ja. die Tür auf und stehe da. Genau. Und bin dann ist die bereits zu Na, eine Kampfrunde dauert das Aufschließen. Aber er hat ja drei Aktionen. Ne, ich habe nur zwei Aktionen. Boah! Tut der nichts. Kanzler. Der Waffenmeister ich, ich, ich, ich, ich werde einrufen, falls irgendeiner der beiden was tun, ja? Ihr meint das, 24? Äh, kann ich an, äh, wenn ich schnell ziehe, Ballestrina an äh, Rafim vorbeischießen oder den ganzen Gang ein? Äh, ja, doch, im Prinzip schon. Ja, dann, äh, ich habe noch. Ja, richtig. Das Ogre benutzt seinen Streitkolben und schlägt auf Rafim ein. Ähm Wuchtschlag 4. Das sind 4 Punkte mehr, sind 20 TP. Ja, warte, ich gebe dir Zone. Die Zone musst du bitte selber machen in den Bauch. Bauch. Oh, sind 20. 6 Schaden, keine Wunde. Äh. Aber ein guter Anfang. Das gefällt mir. Das, das war die erste Aktion und die zweite würde ich nach dem so, jetzt ist äh, Diamantes 24. Ja, ich zieh, schnell ziehe, wie, schon, äh, wie ich schon ansagen wollte, meine beiden Balestrina, das kostet mich zwei freie Aktionen, mhm. äh, nutze noch eine zusätzliche freie Aktion, um noch einen Schritt nach links zu gehen, um dann auch definitiv an äh, Rafim vorbeischießen zu können. Und, äh, steh ich stehe jetzt ungefähr an der Seite von Zulamin und äh, setze beide Balestrinas auf äh, dem äh, Schwarz sogar an. Mhm. Und äh, da ich einen Waffenmeister habe und innerhalb von einer Aktion schießen kann mit beiden Balestrinas, möchte ich dies auch tun. Äh, ich sage du schon einen... eine Aktion benutzt zur Orientierung, ne? Richtig, richtig. Okay, dann kann ich, bevor du schießt, kann ich noch ein zweites Mal zuschlagen. Kannst du auch, ja. Dann schlage ich jetzt zu, erschwert um vier fürs Umwandeln. Äh, ich mache nochmal einen Wuchtschlag, aber einen 6er Wuchtschlag. Ist insgesamt eine plus 10. Das reicht. Ist das irgendwie ein Schwert für behängte Umgebung oder zählt das nicht, weil oh, der Uga nicht. selber ja noch nicht in der beengten ja, Umgebung ist? Er ist nicht beengt. Nee, er steht da in einem großen, freien, offenen Raum und schlägt auf die 20? Ins Bein. Ja. Äh, warte, warte, warte, das ist nicht 20. Der hatte einen Wuchtschlag 6, sind 26. Ah, warte. 26 minus 15 sind ja. 11. Ja. Das klingt mehr wie ein Das ist jetzt aber auch eine Wunde? Oder nicht? Äh, warte, 11, ja sind eine Wunde. Gut. Damit habe ich zumindest schon mal einen guten Gegner. Äh, und der zweite Schwarzoger äh, haut gerade mit seinem Kolben an diese Tür. Wie groß ist der Silenziumkreis? Fünf Schritt. Fünf Schritt. So, oh, nicht. reicht nicht. Dann gibt es von da aus jetzt zumindest ein Klonk-Klonk, was ihr durch die Silenziumbubble aber nicht hören könnt. Damit ist der Schwarzoger fertig. Wow, um, Junge. Du hättest das Ding nicht einfach auf acht Schritt aufdimensionieren können, oder? Wäre zu viel verlangt gewesen. Die, die Radien machen, <lacht> mache ja nicht ich. Also die Radien. Nicht, ich ja meine nicht dich! Ah, okay, gut. Ja, pf, kann man ja nicht wissen. Äh, Zulamin. Ja, genau. Er kann das ja nicht abmessen. Du hast recht, man kann nicht wissen, dass man, wenn man einen Raum silenziiert, man vielleicht den ganzen Raum hat. Ähm, ich sehe gerade nichts Sinnvolles, was ich tun kann. Ähm, da am Ende des Ganges ist das wieder so eine Gittertür. Hier, ja. Nein, äh, hier. Äh, in dem Gang, in dem ich stehe, der führt in eine Zelle, oder? Ja, das ist eine Gittertür, genau. Das führt in eine Zelle. Okay, und das sieht man von hier, weil sonst hätte ich geschaut, ob es irgendwie einen Weg hintenrum gibt. Ja, das, das hätte für mich für den Charakter Sinn gegeben. Da ist also eine Sklave drin. Aber den ja, Schlüsselbund nee. hat Trafim. Ich mache einfach einen Schritt zurück, dass ich Diamantis nicht im Weg umgehe. Nächste Kampfrunde. schwarz zieht vor. Wenn ihr alle Schritt zurück machen will, er hat schon eben vor mir gezogen. Ich habe meine Schüsse noch ah, angegeben. du hast jetzt noch deinen Schuss. Ja, du hast recht verzeiht. Richtig. Meine beiden Schüsse, oder nicht? Ich meinem Waffenmeister zwei Schüsse abgleiche. Ich lese den noch einmal vor, falls den irgendwer nicht mehr in Erinnerung hat. Das zeitgleiche beidhändige Schießen nimmt nur die Aktion eines Schusses in Anspruch, wobei die Summe von Erschwernis und Erleichterung verdoppelt wird. Sollte aber die Summe einer Erleichterung Ergebnis, wird diese entsprechend nicht verdoppelt. Also der wird nicht... Leichter. Ich möchte dem Schwarzoger direkt vor mir ins Gesicht schießen, so auf das linke sowie auf das rechte Auge, mit der linken und der rechten Ballestrina beides hm. Bolzen Okay, nicht die goldene? Äh, nein, nicht die goldene, die befindet sich in einem, äh, Köcher, wie heißt das, mh, wo man Waffen reinsteckt? Holster. Futter. Holster. Einem, einem Holster im Innenmantel und ist somit auch für, die, äh, nicht zu erkennen, dass Diamante das sie dabei hat. Ich schieße, ohne erstmal zu berechnen. 4 Meter. Ich muss zweimal würfeln. Oh, äh, da müssten wir tatsächlich. <lacht> das ist die zweite Waffenkategorie. Na ja, maximaler Modifikation. Von 19 und 18. So, ich bekomme die Erschwernis von 10 rauf, durch äh, das Auge. Mhm. Die äh, Reichweite gibt mir keine Erschwernis, die äh, Größenkategorie gibt mir keine Erschwernis. Mhm. Ich kriege eine Erleichterung durch äh, Entfernungssinn. Das heißt, wir sind auf plus 8. Ähm, darauf kommt äh, des Weiteren nicht weiter rauf. Deswegen verdoppeln wir die plus 8 auf plus 16, die ähm. beiden äh, einnehmen würden. Hättest du getroffen? Damit sind beide getroffen. Was ist mit Bewegung des Ziels? Uh, ja, schnelle oder leichte Bewegung. Äh, schnelle oder leichte Bewegung. Lechte was möchtest du mir geben? Leichte Bewegung plus zwei. Das heißt, wir sind nicht auf der. Wir sind auf der plus 20 und hm. damit haben schon wieder beide nicht getroffen. Oh. Ja. Uh, uh. Ist das nicht der Moment für ein Chip? Das ist ein Sch äh, Moment für meine beiden Glückspunkte. Ich will für beide, beide neu. Glückspunkte. Mm. Lacka. Ja, das sind ja zwei oh, unterschiedliche zwölf. Proben. Also ja, ja, du hast recht, das sind zwei unterschiedliche Proben. Es werden auch zwei Schicksalspunkte sein müssen. Oh, ich würfel zwei W20, ich muss die äh, 15 unterwerfen. Und. Unterwerfen. <lacht> ja, was? Äh, 15 unterwerfen oder äh, werfen, Auf Dann brauche ich brauch die, ja okay. maximal von 20. Ja. Plus minus 0, beide getroffen. Ekelhaft. Kannst du gerne nochmal sagen und dann mach das. Kannst du. Er hat vier Wunden, also vier Wunden regeltechnisch gibt es nicht, aber ich, du wärst tot. Also unabhängig, du kannst, du kannst gerne mal die Werferpunkte punkte würfeln. Er hat im Prinzip 51 Lebenspunkte, aber sein Problem ist, dass er nicht vier Wunden auf dem Kopf verdauen kann. Ja, also das vier Wunden gibt es nicht. Das, das sind drei Wunden. Er darf aber dann noch eine Selbstbeherrschung erschwert um 15 machen, um ja. diese Wunden zu ignorieren. Drei Wunden liegen. Okay, das darf er machen, aber drei Wunden liegen nämlich trotzdem auf die Bretter. Was ist denn die Selbstbeherrschungsprobe in der Mitte? Was ist das? In der Mitte? Ja. Naja, drei Wunden haben ja auch eine erschwernes... Konstitution. Äh, Mitte mit ist K.O. Oh. Konstitution, Konstitution war nur, nur 23. Aber müsstest du jetzt Machst du auf den Kopf? Was macht dein Auge eigentlich? Ich hab, weiß, Auge, das Auge macht. macht automatisch eine zusätzliche Wunde. Der verliert Aha. jetzt, der verliert jetzt insgesamt, was weiß ich, 6W, 6 Initiative. Ist also auf 0. Aber viel wichtiger, er hat zwei Bolzen im Auge stecken, der ist blind. Die müssen nicht zwangsweise im Auge sein. Du kannst doch einfach nur den, wie nennt man das, die Augenhöhle gebrochen haben. Ja, das ist richtig. Dennoch, ein gezielter Schuss aufs Auge gibt bei uns als Hausrede automatisch den. Äh, Vorteil, Nachteil, den einäugig. Vorteil, okay, ja. für den, dafür kann sich Frost niemand die Schuld geben außer sich selbst. Das ist eine absolute oh, Binie-Regel. Alles, alles okay, also ich habe noch mehr Schwarzoge, keine Sorge. Ja, au außerdem hier 25 kP, da kann man schon mal. So Wie viel kosten Bolze, die noch die Zustand. Tot. Ist das einer? Ich äh, nagel den mal hinten auf ASP. den Tisch, dann ist er raus. Ja. Kann er hier irgendwo blind mit äh, zwei Bolzen im äh, Kopf noch umhertormeln? Ich bin ja. Blindbart, der Pirat! Weil er hat die Selbstwertschung ja geschafft. Ja, warte kurz. Ähm, mache ich später. Er ist nicht tot, er ist, er ist sterbend. Gut. Dann ist Diamant das fertig. Nächste Kampfrunde: Mira. Stoppe ich sie vor mit meinen Schwarzogern. Und zwar. Sturmangriff dahin, Kampfrunde, der muss genauso aufschließen. Äh, aber ihr seht einen weiteren Schwarzoger, der heranstürmt und der muss auch. Äh ich mache das jetzt mal. Ihr wolltet das mit Rafim? Ich mache jetzt erstmal einen Sturmangriff durch die Piraten hindurch. Auf Davon Raphim. kriegen die aber Schaden, ja? ja kriegen, kriegen die, kriegen die. Ich mache jetzt erstmal einen Sturmangriff hier hin. So, Sturmangriff ist eine plus vier, ne? Äh, ja. Ja. Rafim hat den Schlüssel in der Hand. Du hast noch keine Waffe in der Hand, ne? Ich ja, habe beides in der Hand bin ich von ausgegangen. Ich bin ja nicht geistig woanders. Ja, na gut, ist äh, klar, ja, das ich meine, passt. wärst du geistig hier, würdest du einfach einen Schritt zurück tun, damit der Typ die Schwernis für von der Sturmwaffe konnte, in deinem ist. Ich konnte noch nicht handeln. Freie Aktion kannst du ja. immer machen. Ja, dann da kann ich zwei Freie Aktion hinterher. Sturmangriff äh, auf Rafim, der würde treffen. Ist, parier ah, nee, ist oh, pariert. Ah, ne, ist nicht pariert. Ja, schippen. habe ich ihn dann. Nicht schippen. Ah. Ja hat gereicht Hat gereicht. dann hast du pariert gut dann äh, ich würde spaßeshalber mal den schaden aus plus die geschwindigkeit halbiert plus vier wären äh, viele schadenspunkte dann steht er zumindest bei dir der andere macht jetzt einen sturmangriff gegen die tür und jetzt gucken wir mal an ob die tür kaputt gehen würde äh, körperkraftprobe plus 7. machen wir machen wir eine plus 10 17 nicht geschafft, das heißt, äh, er haut hier volle volle Kanne gegen das Schloss. Äh, dadurch die durch den Silenziumkreis hört ihr das nicht, aber das Zittern geht durch. Also, wir dürften das sogar hören, weil ich meine, das wir haben wir ja gerade festgestellt, dass der Silenziumkreis genau. nicht bis an Ende des Raumes geht, weil irgendwer nicht gemessen hat. Oh. Aber dann kriegst du einen Passierschlag oder äh, das. Aber nur wenn der, Ich der habe ihn geschaut einmal. Gut, dann habe ich die Schwarzoger. Mira, 12. Ich befürchte, Mira kommt nicht an den anderen Menschen vorbei. Dementsprechend steht sie da. Sind der so. humpelt jetzt so langsam den Gang entlang und murmelt noch zu, wenn hinter sich. Was dauert denn da vorne so lange? Ich werde 15. einmal nachsehen gehen. mir. Ja, ich würde ein Frigisero zwar verkürzen, indem dem in den Mittagsraums. Ja. Ein Freaky? Why? Ja. Äh, es wird plus 5? Deal hat das jetzt nicht. Ich muss gerade gucken, hab ich auch noch... Oh, ich habe hier sogar... Ne, das ist ein Aquasphäro. Aqua ist ja noch lamer. Blau ist blau. Blau ist blau, es ist egal, was, was das für ein Blau ist. Ja, das passt. So, der Schaden wird dann 5v6 plus ZFP halbe. Äh, in dem Fall jetzt äh, 5, so 5 weg. in die Mitte des Raums. In, in die Mitte ist hier. Ja. In die Mitte des Raums. Der, des runden Raums. Gut. Ja, 5v6 plus 5. Dann stimmt, stimmt jetzt auch dein blinder roger tut mir leid drauf, äh, die haben wir das. Oh, ich dachte ich wir verhalten das hast hier. so also sind 14 ein, im Zentrum, 19, 19 19 19 im Zentrum und pro Meter Abstand wird ein schlechtes Würfel rausgenommen irgendwie genau dann bekommt der also der Pirat der stolpert einmal in die Richtung ähm, der andere stolpert gegen die Wand ich gebe dem jeweils sechs Schadenspunkte und jetzt steht der drei Meter vom Zentrum entfernt Dann kommen sechs Schaden raus dann kriegt er noch acht dann kriegt er 8 SP Warte mal, der steht 5 Meter sechs, weg. 6 SP hat er von dem Oger Sturmangriff bekommen. Der, der, der, hier kriegt noch 5 und der hier der kriegt, kriegt dann glaube ich... glaube der kriegt, auch äh, fünf. Der kriegt auch 5. Ja gut, fünf. Der Oger kriegt Also immer noch plus 5, also ein Würfel plus 1 für den Abgezug pro, pro Schrittradius. Mhm, genau. Der niedrig ah, okay. ist der, by the way. Okay, ja aber wenn es jetzt für die 5 überbleibt. So, dann sieht es ein bisschen eindrucksvoller aus. Eissplitter fliegen durch den Raum, äh, zerfetzen. Äh, ja, es, es, es klingt immer noch nicht. Aber ihr seht, wie der äh, Kochtopf mit dem Fleisch äh, umgeworfen wird. Das Feuer erlischt, es prickelt, äh, Schnee stiebt in dem äh, Raum umher. Und alles ist sehr, sehr kalt. Dann ist Abel mir fertig. Was ist der Sekundäreffekt von Eis? Rüstungsschutz wird, glaube ich, vermindert permanent. Ne, das ist Feuer. Ich glaube Holzwaffen erhöhen ihren Bruchfaktor. Äh, Feuer, ein Opferleicher Schaden, dann wird Fahrkörper beim anzogen. Für 10 TP kriegt er einen Punkt Erschöpfung, ist wahrscheinlich egal. Der Bruchfaktor steigt äh, für Dauer von TP Kampfrund um 10 Metallenschilder um zwei Punkte hm. und Bruchfaktor so ist wichtig, denn wenn der einen Knüppel hat, ist das ein Holzstiel. Die haben keinen da, Knüppel, die haben Entermesser. Ich, ich werde von den Ogern. Beide Oker wurden ja nicht erwischt. Ja, naja, ja ah, gar nicht really? Bei Wirkten ja, wirklich ohne viel. ohne bruchfaktor kann man entsprechend von nach Struktur ansetzen gut dann sind erstmal die piraten dran die kommen aber genauso wenig ran wie ihr das ist halt das gleiche problem er wird sich aus dem Frigisferio fliehen und der hier rennt die treppe in die richtung noch mal acht schritte zack der rennt die treppe hoch dann sind die piraten fertig Rafim 21